Wie kann ich in Starter Variablen-Labels definieren? Zunächst öffnen wir wie gewohnt einen kleinen Beispieldatensatz, der heißt hier HBP4 und schauen uns den Datensatz einmal kurz an. Dann sehen wir hier, der hat hier einige Variablen. Eine davon heißt HBP, also hat den Variablen-Namen HBP. Dafür fordern wir jetzt eine Häufigkeitstabelle an. Tabulate. HBP. Den Befehl markiere ich und führe ihn aus und schaue mir das Ergebnis an. Ich sehe jetzt hier, dass das eine Häufigkeitstabelle erstellt wurde, die hier oben einfach die Überschrift trägt HBP. Das heißt, dort wurde einfach der variablen eingetragen, der hier HBP lautet, was inhaltlich für High Blood Pressure steht. Jetzt wäre es natürlich angenehmer für den Leser oder die Leserin, wenn dort nicht die der variablen Name HBP steht, sondern das Variablen Label High Blood Pressure, so dass man sofort weiß, um was es sich hier inhaltlich dreht. Und genau dafür dient die Definition von Variablen Labels. Dafür gehe ich folgendermaßen vor. Ich schreibe den Befehlsname hin. Label Variable. Dann schreibe ich den Variablennamen hin, in diesem Fall HBP. Und dann in Anführungszeichen, wie das Label lauten soll. In diesem Fall schreibe ich also High Blood Pressure. Gut. Wenn ich das Label definiert habe, kann ich die Tabelle dann nochmal neu anfordern. Also schreibe ich drunter nochmal Tabulate HBP. Das führe ich jetzt zusammen aus. Und dann sieht das Ergebnis so aus, dass hier oben das Variablen-Label steht und man sofort erkennen kann, um was es sich hier inhaltlich bei, dem, bei der Tabelle handelt.